Ich bin der Einzige, der sich nicht an dieses Ding klammern wird. Ähm, ich werde euch auch nicht allzu viel zeigen. Ähm, ganz kurz zum Einstieg. Der, was ist Typo 3? Der Vergleich von meinen Vorrednern mit den Schülern war gar nicht schlecht. Wenn ihr euch Typo 3 vorstellt, dann ist es sozusagen der Typ, äh, der in die Schule mit dem Koffer kommt, in der Mittagspause immer verhauen wird und am Ende des Schuljahres dann doch die 1 bekommt. Und alle anderen fragen ihn nach den Hausaufgaben. Und äh, genau das ist Typo 3 tatsächlich. Wir sind ein relativ altes CMS, wir basieren auf PHP, falls das jemanden interessiert. Ähm das Interface von Typo3 hat sich über die Jahre hinweg nicht sehr großartig verändert. Das sieht immer noch sehr gleich aus. Wir zielen ganz klar darauf ab, wir sind kein Content-Management- System für den kleinen Verbraucher. Also wenn ihr als Person unterwegs seid und ihr wollt eine Website aufsetzen, da seid ihr sicherlich bei WordPress oder bei anderen Systemen besser aufgehoben. Aber wenn es um Firmenwebseiten geht, die multilingual sind, die wirklich Enterprise-Content-Management fordern, da seid ihr bei TYPO3 an der richtigen Stelle. Äh, es gibt so ein paar Showcases, die euch das zeigen sollen. Dazu kann ich euch einfach empfehlen, äh, schaut mal auf die TYPO3-Webseite vorbei. Da sieht man immer, welche äh aktuellen Websites mit TYPO3 umgesetzt worden sind. Es gibt auch so ein paar Keyfacts, die ganz interessant sind. Im Moment gibt es 5900 äh, äh, Extensions, die das System erweitern um viele verschiedenste Funktionen, sei es ein RSS-Feed, eine Volltextsuche, eine Dateiliste oder andere Dinge. Äh, was ihr euch vorstellen könnt, ist mit TYPO3 generell immer möglich. Also wenn ihr es euch träumen könnt, könnt ihr es mit TYPO3 umsetzen, so nach dem Motto. Ähm, Aktuell haben wir knapp 7,6 Millionen Downloads, die Zahl muss noch ein bisschen aktualisiert werden und ca. 500.000 Webseiten, die mit Typo3 umgesetzt sind. Ich habe euch ein neues Introduction Package mitgebracht auf der Seite von typo3.org sieht man die Demo-Website, die kann man, das ist noch die alte, und ab April diesen Jahres, ganz frisch eingetroffen sozusagen, gibt es dieses Introduction Package, das zeigt euch im Frontend, was generell mit typo3 möglich ist, solche Sachen wie Multilingualität, Login, ähm, Volltextsuche sind dort schon mit integriert ihr könnt da ganz beliebig mit rumspielen und das Schöne an dem die Be äh, Devices sind nicht umsonst abgebildet das Ding funktioniert sowohl auf dem Tablet als auch bis hin zum Mobile Interface das heißt auf dem iPhone kann ich mit der Seite auch wunderbar arbeiten und die Seite passt sich dynamisch an das nennt man responsive design wer es noch nicht gehört hat zum Backend Elemente wie Text mit Bild und so, was ihr bei WordPress alles schon mal gesehen habt, die gibt es natürlich bei TYPO3 auch ganz klassisch mit dieser Eingabemaske in diesem Fall. Ich will euch damit jetzt nicht langweilen, wie man das jetzt zum 15. Mal macht. Ich zeige euch noch so ein paar kleine Schmanker. Es gibt unter anderem den sogenannten Scheduler. Mit dem Scheduler können Aufgaben getimed werden, die automatisiert ablaufen sollen. Es gibt unter anderem auch die sogenannten Workspaces hier. Man sieht schon, das ist ziemlich auf den Businessbereich ausgelegt. Die Workspaces dienen dazu, wenn ich meiner Sekretärin nicht unbedingt vertraue und ich möchte, dass sie einen Artikel schreibt, aber der soll noch nicht gleich online gehen, dann ist, dienen die Workspaces dazu so einen gewissen, äh, Freigabemechanismus zu schaffen. Natürlich solche klassischen Sachen wie Nachrichten und Videos und so ein Kram, das wird immer unterstützt. An dieser Stelle soll es das zu TYPO3 auch schon gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns am Stand besucht und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit.